Die Firma Schichtel Elektrotechnik ist die geilste Elektrofirma hier im Kreis. Ich liebe meine Arbeit. <lacht> das Thema der Firma Schichtel ist Weltklasse. Hier im Betrieb gefällt es mir sehr gut. Ja, die Firma Schichtel Elektrotechnik ist mein Baby. Ich habe das von klein auf groß gezogen und sind da jetzt, wo wir sind. Und ich möchte noch weit, weit, weit mehr. Und es ist einfach trotz der Größe immer noch so ein bisschen familiärer Touch irgendwo drin. Wir haben verdammt gute... Gesellen sowie Meister, die einem vieles beibringen können und auch detailliert beibringen können. Wenn, wenn ein Mitarbeiter von einem anderen Unternehmen ausgebildet wurde, dann kann der in der Regel nicht alles, was er hier können wird, wenn er mal eine Weile arbeitet. Wenn du gerne den Job wechseln möchtest, du suchst mal eine Herausforderung, dann kommt es uns zur Schicht. Ja, Kollegen, Mitarbeiter der Firma Schichtel Elektrotechnik kann man eigentlich nur empfehlen, weil ich seit fast 20 Jahren jetzt hier bin und die Firma kenne, wie eigentlich kein anderer. Und ich einfach sagen kann, das funktioniert, das ist einfach eine super Firma. Wenn man mich jetzt fragen würde, halt, ob ich jetzt woanders hin möchte, bis dato nicht. Also Ziel ist eigentlich schon, halt, so weit wie möglich dann halt da zu bleiben und dann wenn es auch bis zur Rente ist. Bei <lacht> den anderen von die ich kenne, jetzt über meine Kollegen in der Schule, 80% von, der, von meinen Mitschülern stemmen den ganzen Tag nur Und darauf hätte ich keine Lust. Komm zu uns! Komm zur Schüchter.